Helene Fischer gilt im Umgang mit den Medien als zurückhaltend, fast schon scheu. Ihre Beziehung zu Florian Silbereisen war zwar Teil ihrer Karriere, doch von selbst hat sie nie die Öffentlichkeit gesucht. In einer persönlichen Botschaft an die Fans vor ihrer Single-Veröffentlichung blickt sie nun zurück auf die letzten zwei Jahre. Sie spricht von Veränderungen in ihrem Leben und, Achtung, lässt in einem kurzen Moment einen Blick in ihr Privatleben zu, denn sie sagt, ich habe mein Glück genossen. Wow! Was für ein Statement! Damit dürfte ganz sicher ihr Freund Thomas Seitel gemeint sein. Der wird zwar nicht erwähnt. Aber nach dem Ende ihrer Beziehung zu Florian ist sie nun schon längere Zeit mit ihm glücklich. Anders als bei ihrem Ex hält Helene das Leben mit Thomas komplett unter Verschluss. Keine gemeinsamen Auftritte. Keine Fotos. Keine Interviews. Doch auch sie weiß. Das privates Teil der Medieninszenierung ist und hat sich diesen Satz sicher gut überlegt. Immerhin. Helene scheint glücklich mit ihrem Thomas, und das kann ruhig die ganze Welt wissen. Helene Fischer. Geheimplan für ein neues Leben, gibt sie für diesen Mann alles auf? Für ihr neues Projekt könnte Helene Fischer bald einen hohen Preis zahlen. Vamos amate, zu Deutsch, lass uns zum Maß gehen. Deutlicher könnte man nicht sagen dass man Großes vorhat. So wie Helene Fischer, 37, die gerade dieses Duett mit dem Popsänger Luis Fonsi, 43, aufgenommen hat. 2018 sang der Latino-Star, Despacito, in der Show der deutschen Schlagerkönigin. Jetzt könnte er für sie das Sprungbrett über den großen Teich sein. Das war schon immer ihr Traum, bestätigt Helenes langjähriger Produzent Jean Frankfurter, 73. Das Talent für eine internationale Karriere hätte die blonde Miss Perfect. Aber, um in Amerika Erfolg zu haben, müsste sie dort wohnen, ist Musikmanager Thomas Stein, 72, überzeugt. Steht nun ein Umzug nach Florida an, wo auch Luis von sie wohnt. Eine Abkehr von der Heimat könnte ihre deutschen Fans tief kränken. Sie fanden bereits Helenes-Versuche mit englischen Songs alles andere als gut. Nun also ein Song in spanisch-deutschem Mix. Ein erfolgsversprechendes Rezept nach Helenes langer Bühnenauszeit? Einer wird bei all der Planung ohnehin übersehen. Helenes Freund Thomas Seitel, 36. Der ist zuletzt immer unsichtbarer geworden. Steht eine Trennung an, oder müsste er ihr in die USA folgen? Für seine eigene Karriere wäre das wohl Gift. Aber alles hat offenbar seinen Preis.